Ja, hallo, ihr Lieben. Christian Hemscher, Paterapop, Beziehungscoach, Volumpsychologe und so weiter und so fort. Übrigens auch wieder eine neue Dopamin-Podcast-Folge äh, über unsere Beziehung ähm, online. Und äh, heute haben wir eine Frage. Ja, es geht so quasi darum: Muss ich so die beste oder ein, ein, ich habe einen neuen Partner, muss ich irgendwie seine beste Freundin, die auch mal seine Partnerin war, mit der er noch befreundet ist, muss ich das akzeptieren, dass die da noch eine Rolle spielt oder nicht quasi so. Ja, äh, ich habe mich entschieden, doch noch mal ein, zwei Tage diesen Glückskurs äh, leicht verbilligt. Also wie er jetzt in den letzten Wochen war, noch online zu lassen, weil wir noch so viele gebucht haben. Also kann sein, dass das jeden Tag wieder umstelle auf den Normalpreis. Ähm, genau, könnte auch schnell zuschlagen dann. Ähm... Legen wir mal los. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du auch ein Formular auf libysche.de machen, da kann man auch ankreuzen, ob man sozusagen äh, Risiko eingehen will, dass es nicht vorgelesen wird oder ähm, kann halt sagen, ja, ich buche das, dann kriege ich auf jeden Fall eine Antwort. Genau. Also, hallo Christian, vielen Dank für deine interessanten Videos und Bücher, welche ich sehr genieße mir oft die Augen geöffnet haben. Vielleicht würde ich deine Einschätzung zu meinem Fall hören. Ich war neun Jahre in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten, der mich sehr klein gehalten hat und oft Eifersucht bei mir provoziert hat durch unsensible Worte und Taten. Hieran waren oft sogenannte beste Freundinnen seinerseits beteiligt. Daher ist dieser Terminus für mich ein Red Flag und ich nahm mir vor, wie von ihnen empfohlen, sich an seine eigenen Standards zu halten. Nach längerer Datingpause Pause ihren Rat, seinen Ratschlägen und vielen gruseligen Dates habe ich nun einen eher introvertierten und sehr netten Mann auf Bumble kennengelernt. Er ist nicht ganz, mein Beuteschema, da sehr ruhig. Ähm, ja gut, es geht auch immer ein bisschen drum, ne? dass man aus seinem Beuteschema aussteigt, ist ja alles gut. Äh, ich habe mich darauf eingelassen und der löst in mir dieses ganze Gefühlsdrama nicht aus. Äh, ich glaube, du nennst es Pluspol. So langsam merke ich, ja das muss man erstmal immer gucken, ne? erstmal kennenlernen, also wer dann Plus und Minuspol ist... Das ist dann manchmal am Anfang gar nicht so leicht zu sehen. so also langsam merke ich, wie mein Schutzschild weicht und mich, ich mich in ihn verliebe. Er hat auch eine lange Beziehung und ist ähnlich lang wie ich getrennt. Drei Jahre. Der einzige Unterschied, seine Ex, mit der er sich auseinandergelebt habe und es keinen Streit gab, wird von ihm als beste Freundin bezeichnet. Er ist doch irre, ne? Wir haben das Universum immer wieder aufgetischt. Auf, auf, also das heißt jetzt nicht, dass man nicht weiterkommt. Also Du, du kommst offensichtlich... Weiter, aber ich finde es doch so abgefahren, ne? Das ist wieder äh, so ist man gerade wie irre. Katze war die ganze Zeit nicht am Start hier. Und jetzt kommt nämlich ein Video auf. Ist verrückt. Ist echt verrückt. Ähm, genau, also ist das Universum, die immer wieder das auftischt, ist schon echt lustig, wirklich. Aber du findest es wahrscheinlich nicht lustig. Ähm, Sie treffen sich regelmäßig und waren, bevor wir offiziell ein Paar waren, noch gemeinsam mit Freunden im Urlaub. Oh, jetzt kriege ich wieder böse Kommentare. Ich mag die Katze, aber sie soll nicht auf meinem Tisch sitzen. Ähm, ich finde es aufgrund der Summe meiner Erfahrungen sehr befremdlich. Ja, also jetzt folgende Situationen. Also es gibt es natürlich, dass Menschen mit... Uh, der Ex befreundet sind oder dem Ex und, da, und die wirklich befreundet sind. Uh, man hat hier, die Aline hat es auch und ich finde es nur ein bisschen komisch, wenn es der letzte Ex ist, ne? Sag ich mal so. Uh, das finde ich immer ein bisschen befremdlich. Und uh, ja, Gott, ich nehme die jetzt mal auf den Schoß hier, hilft ja alle nix. So. Das finde ich immer komisch irgendwie... Und man muss sich das natürlich nicht reinziehen. Andererseits, ich verstehe total deinen Punkt. Man kann natürlich schlecht sagen, also, das ist jetzt ein Mensch in seinem Leben und du kannst jetzt schlechter hergehen und kannst sagen, die darfst jetzt nicht mehr treffen. Puh, das wäre auch irgendwie komisch, ne? Oder, ja, würdest du das so ein bisschen deine, ja, was man so sagen kann, vielleicht überschreiten irgendwie, ne? Und er macht ja auch nichts falsch, scheinbar. Soweit auf jeden Fall erstmal. Gucken wir mal weiter. Ähm, sie hat einen neuen Partner. Mein Freund wirkt sehr verliebt in mich. Also eigentlich kein Grund zur Sorge. Fragezeichen. Ja, also es gibt es natürlich. ist halt die Frage, ob das für dich okay ist. Also Aber er macht da jetzt nichts direkt falsch. Ne? Bis hierhin erstmal. Trotzdem fällt mir die Situation sehr schwer. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Äh, sie möchte mich gerne kennenlernen. Ja, okay. Hat, ja auch, hat sich auch erstmal gut an. Ich sperre mich etwas und sage, ich brauche noch Zeit. Okay. Aus Erzählung wirkt sie sehr dominant, akademisch gebildet. Ich übrigens nicht. Und auch eventuell etwas besitzergreifend. Aha, okay. Sie spannt sowohl ihren neuen Freund als auch meinen Freund als Hilfe für ihre Geburtstagsparty ein. Ja, jetzt kommen wir hier so langsam äh, zum Problem. Also ich sag mal so, es wäre was anderes, wenn... Jetzt sein neuer Freund, äh, wenn der seine alte, er ist jetzt mit seiner Ex befreundet, meinetwegen, sie hat einen neuen Partner und alle Jubeljahre, weiß ich nicht, alle drei Monate äh, gehen die mal eine halbe Stunde spazieren äh, oder äh, machen Lunch zusammen und du kannst sogar mitkommen. Äh, ja, ja wäre vielleicht nicht so ein Ding, aber ähm, jetzt haben wir halt das Problem, dass die, ja dieses, ja, dass, dass sie deinen Freund einspannt und, ähm, wie soll ich mal sagen, die Frage ist ja, übernimmt sie Funktionen, also selbst wenn die nicht mehr zusammen sind, aber übernimmt die sozusagen Funktionen, die eigentlich eine Freundin übernimmt so, ne, das wäre so ein bisschen die Frage, das muss ja auch nicht immer nur sexuelle Sachen sein oder irgendwie sowas, das, das fühle ich ja auch nicht, aber, ähm, Trotzdem kann es ja irgendwas sein, was einen irgendwie stört, wo man denkt, hey, das wäre eigentlich mein Part so als Freundin, ne? zum Beispiel. Ne? Ähm ich finde das merkwürdig und es macht mir Angst. habe aber auch Hemmungen, das Thema offen anzusprechen. Äh, denn sie kennen sich sehr lange und ich will mir nicht anmaßen, diese Freundschaft einzuschränken. Ja, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also ansprechen muss ja nicht heißen, dass du es einschränken willst. Aber einfach, ich meine, ihr seid jetzt in einer beginnenden Beziehung da musst du sagen, hey, das äh, finde ich schwierig. Das heißt ja nicht, dass er gleich springen muss oder so. Das sind ja, das sind ja eher Standards Fragen hier, keine dealbreaker fragen unbedingt. Kann für dich natürlich zum Dealbreaker werden, aber es ist jetzt nicht so ein typischer allgemeiner Dealbreaker, sage ich mal. Ähm, ja, also ansprechen musst du es wohl, weil das ist ja auch Teil davon, äh, eigene, eventuell vorhandene Co-Abhängigkeit abzubauen ist, dass man das Gespräch sucht, ne? dass man äh, in Kontakt geht und ja einfach mal, dass du sagst, hey, fühlt sich komisch an, ne? ohne jetzt eine Lösung zu haben dafür oder so, ne. Ähm, das wäre schon, also das darfst du nicht runterschlucken, ne, glaube ich so. Und dann natürlich kannst du jetzt nicht sagen, ich will, dass du ihn nie wieder triffst oder so, aber sagen, hey, irgendwie fühlt sich das komisch an und vielleicht ergibt sich da irgendwas und vielleicht, ähm, ja, er war Single, vielleicht sind die auch dass sie ja manchmal so wenn Menschen Single sind, dass sie dann, ja, und wollen natürlich auch nicht alleine sein, formen dann vielleicht manchmal enge Freundschaften und dann kommt eine neue romantische Partnerin und dann passt das ganze Konstrukt eigentlich nicht mehr so richtig. Und ja, muss man vielleicht nochmal ein bisschen gucken. Aber eins kann ich natürlich jetzt an dem Punkt schon mal sagen, selbst wenn das alles soweit im Rahmen ist, sag ich mal, heißt es noch lange nicht, dass es dir gefällt. Du kannst sagen, ich... Äh, möchte das nicht, ne? Also du bist ein freier Mensch, ne? Das ist deine Verantwortung, ob du diese Beziehungen führen möchtest oder nicht. Und du musst das auch nicht begründen, wenn du sagst, boah, ist mir einfach... Äh, also ich empfehle ja auch immer... Ich meine, das ist ein Prozess, das erreicht man häufig nicht gleich mit der nächsten Beziehung, wenn du neun Jahre mit einem Narzissen zusammen warst. Ähm, ist ja ein Prozess, wo man sich so ja, weiterentwickelt und klarer wird. Also so ein, so ein sehr präsenter Ex-Freund, der auch noch der letzte Partner womöglich gewesen ist, würde mich auch total stören, ohne dass ich jetzt jemanden. ich glaube, es könnte sehr schnell überschwellig werden, dass ich sagen würde, oh nee, wir wollen ja saubere Verhältnisse haben, wenn wir unseren Liebeschiff umprogrammieren. Ne? Ja, aber ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Uh, auf jeden Fall, glaube ich, solltest du sie mal kennenlernen. Auch für, und ob sie jetzt akademisch ist oder nicht drauf geschissen. Ey. Also, uh, das ist hier mein Eindruck, weil das wäre, glaube ich, schon mal, ich glaube, das wird dir helfen, das einzuschätzen, wenn du die beiden mal zusammen interagieren siehst. Ne? Uh, was redest du mir? Ich sehe in der Person ein Risiko, was mich hemmt, diesem Mann eine ehrliche Chance zu geben. Ja, ist so, verstehe ich. Ich habe mich in seiner Gegenwart immer gesehen und geschätzt gefühlt. Die Chemie stimmt, das fühlt sich gesund an. Ich freue mich auf deine Einschätzung. Ja, ist leider jetzt nicht so eine ganz klare Situation, wo man so ganz klar sagen kann. Ähm, also ich glaube, ich würde die Freundin kennenlernen. Trifft euch mal zu dritt. Ähm, Versucht mal einfach ganz offen mit deinem Partner zu reden, ohne dass du jetzt gleich eine Lösung hast irgendwie. Ähm, gib dem nochmal ein bisschen Zeit und gucken, in welche Richtung sich das so entwickelt und vertraue deinem Gefühl, wenn dein Gefühl dir sagt, also diese Frau hat einfach zu viel Raum in dem Leben meines Freundes. Ähm, dass das ist so, wie das jetzt läuft, ist mir das einfach zu viel. Und das, ich merke einfach, es triggert mich ewig an irgendwie. Dann selbst, wenn das jetzt formal, sag ich, ich verstehe schon, wie ich es meine, wenn das formal alles in Ordnung ist, kannst du sagen, ähm, ja, sorry, ist für mich ähm, Gucke ich lieber weiter, jemand, der noch freier ist, sag ich mal, der nicht irgendwelche, das könnte ja auch eine Schwiegermutter sein oder irgendeine Person, die einfach zu viel Raum einnimmt. So, ne? Und dann ist das nicht dem anderen was vorschreiben, sondern ist das einfach, du sagst dann einfach, für mich ist es nichts, tut mir leid. Ne? Und gebe ihm noch ein bisschen Zeit, aber auch nicht zu viel, so ab drei, vier Monaten fängt man an, ja, so Bindungen zu entwickeln. Und also ich will es auch nicht zu lange warten, weil dann ist man schon wieder so gebunden und kommt so schlecht raus irgendwie. Also. Ähm, ja, pack das Ding mal bei den Hörnern, so sag ich mal, äh, trifft dich mit ihr, sprich mit ihm, lass mal, also, geh mal das Problem an und versuch dir nicht auszuweichen und dann findest du, glaube ich, auch schon eine Lösung. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.